Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Noch ein bisschen zur vorgerückter Stunde. Aber ich habe jetzt gerade nur noch den Impuls hier live zu gehen, weil ich heute, wie so oft gefragt wurde, mal wieder in dem Falle von einer, ja, von einer Frau, die aus meiner ehemaligen Heimat, aus Deutschland, aus dem Saarland stammt. Und mich gefragt hat auch, ich das so oft gefragt werde, wie machst du das? Wie hast du es geschafft, wirklich da aus diesem Hamsterrad rauszukommen, aus der gelebt werden Falle rauszukommen? Woher holst du den Mut oder hast du den Mut genommen, die Schritte zu gehen, den öffentlichen Dienst freiwillig zu verlassen und wirklich so dein eigenes Ding zu machen? Wie geht das? Und da wollte ich mal so ein paar Dinge mit dir teilen, wir können immer alle frei wählen. Ich habe, und das geht ja auch so, du hast Dinge in deinem Leben, die du nicht so liebst, die nicht so sind, wie du es gerne möchtest. Bei mir war das der 9-to-5-Job im Büro. Ich habe mich da einfach viel am Platz gefühlt und hatte da keine Lust mehr dazu, mir von anderen meinen Tag vorschreiben zu lassen, wenn ich am Arbeitsplatz zu sein habe wie viel Geld aufs Konto fließt, ähm, ein absolutes Limit zu haben, also nur sind jetzt, 2000 Euro jeden Monat zu empfangen und nicht mehr und mir daraus resultiert natürlich auch um Geld Gedanken machen zu müssen. Weil mit 2000 Euro, so weit kommt man da natürlich nicht, wenn man frei leben möchte. Und noch so ein paar andere Dinge einfach, wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Du kennst so deine eigenen Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, das ist nicht so, wie ich es gerne hätte, beruflich, privat und möglicherweise schickt deine Seele dir auch schon auf der körperlichen Ebene Botschaften mit dem Hinweis eigentlich, was du bis eben so noch nicht siehst, hey, es geht doch mal darum, deinen Weg zu korrigieren. Und was ich da so oft beobachte, dass Menschen, dazu gehörst du bestimmt nicht, aber viele, die schimpfen dann über das System, die schimpfen über, ähm, keine Ahnung, das Regierungssystem, über die Politik, über die steuerliche Situation, über steigende Preise, über ähm, die Rentenversicherung, über das Gesundheitssystem, das Krankensystem, keine Ahnung, was auch immer. Wenn man schimpfen will, findet man ja immer Dinge, über die man schimpfen kann. Ja? Also Dinge, die... Wo man nicht so konform mitgeht, was sich nicht gut für einen anfühlt. Und da gab es auch so einiges, was sich für mich auch nicht gut angefühlt hat, was mir nicht gefallen hat, wo ich gesagt habe, hm, da fühle ich mich jetzt nicht mehr wirklich frei und selbstbestimmt. Danke für die Herzlein und Daumen hoch. Ich habe zwar nicht erkannt und sehe ja auch leider nicht, wer es ist, aber danke, danke, danke. So, was habe ich gemacht? Ich habe nicht geschimpft über Systeme, über politische Begebenheiten, über Krisen im Außen, über steigende Preise, über keine Ahnung was. Ich meine, wir haben immer Krisen im Außen, das ist immer irgendwas, egal was, ist immer irgendwas. War schon immer so, wird wohl auch in der Zukunft immer so sein. Ich habe mir immer eine Frage gestellt, wie geht es anders, wie will ich selbst es haben, wie geht es anders? Im Beispiel auf Konto. Ich war unzufrieden, 2000 Euro im Monat auf mein Konto fließen zu lassen. Ich wollte einfach mehr. Ich habe mich gefragt, wie können aus 2000 20.000 Euro im Monat werden. Ich habe mich dann später gefragt, wie kann es gehen, dass nicht nur einmal im Monat Geld auf mein Konto fließt, sondern zum Start erstmal wenigstens zweimal im Monat. Dann habe ich aus dem zweimal im Monat viermal im Monat gemacht und aus dem viermal im Monat ging dann das Spielchen weiter und wie kann es gehen, dass jeden Tag Geld aufs Konto fließt. Ich habe mich immer gefragt, wie kann es gehen? Wie kann es gehen und nicht über Dinge geschimpft bzw. schlussgefolgert, das ist halt so oder das Leben ist halt so oder was, was auch immer, da man sich so Geschichten äh, erzählt, erzählen lässt oder was auch immer, die man letzten Endes glaubt. Ich habe immer gefragt, wie geht es auch anders, weil... Ich habe ja letzten Endes, und das ist bei dir ja auch so, sei es ich jetzt oder andere, die du da draußen beobachtest, wo du siehst und denkst, es geht offensichtlich auch anders. Und ich habe mich da nicht gefragt oder mir gedacht, naja, die haben Glück gehabt, sondern habe immerhin da gefragt, wie machen die das, wie geht das? Hab habe bewusst geschaut, dass ich mit diesen Menschen auch Kontakt aufnehme und mich begleiten lasse, dass die mir auch, wenn die mir gesagt haben, das und das ist dein nächster Schritt, so und so musst du das machen. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich das auch nicht in Frage gestellt oder irgendwie gesagt, ja, bei mir ist es anders oder keine Ahnung was. Das Mir fällt gerade so das Beispiel ein, als wir gelernt haben, Auto zu fahren, Führerschein gemacht haben, hat der Fahrlehrer uns ja auch gesagt, um anzufahren, musst du in den ersten Gang schalten, dann musst du die Kupplung treten und wie ist das nochmal, oh Gott, ich bin schon lange kein... Habe schon lange kein Auto mehr äh, gefahren, seit wir hier auf Zypern sind, war ich nur noch Automatik. Also erstmal Kupplung kommen lassen und dann langsam Gaspedal. So irgendwie ist das ja so. Dann habe ich ja das nicht in Frage gestellt und habe dem Fahrlehrer versucht beizubringen, das ist bei mir anders. Keine Ahnung, weil ich im linken Fuß nicht so viel Gefühl habe wie im rechten oder was auch immer. Ich meine das jetzt nur mal so metaphorisch, sondern wenn mir jemand, der dort war, wo ich hin wollte, gesagt habe, das ist dein nächster Schritt, mach das jetzt, so und so, dann habe ich das umgesetzt, so nach dem Motto, stumpf ist Trumpf, einfach gemacht. Das halte ich bis heute so. Und bis heute, mein, nach oben sind ja in die Grenzen gesetzt, habe ich Menschen an meiner Seite, Mentoren, die dort sind, wo ich hin will und von denen lerne ich. Und wenn, wenn meine Mentorin mir heute sagt, jetzt machst du das so und so, dann mache ich das. So, und was damit natürlich auch einhergeht, waren ganz, ganz tiefe Themen zu heilen im Hinblick aufs Geld. Dass ich auch lernen durfte, immer wieder in mich zu investieren, weil das letzten Endes die beste Investition überhaupt ist. Und jedes Investment in sich selbst holen wir immer zehnfach, 10 hundertfach, 100 tausendfach zurück. Das kann dir niemand nehmen, die Investition in dich selbst. Ja? Das sind so die Dinge, die ich anders gemacht habe, bis heute anders mache, warum es einfach immer Schritt für Schritt für Schritt weitergeht. Ich habe gerade gestern auch noch mit jemandem gesprochen, da ging es halt auch so ein bisschen um, um Ängste, aus dem System auszusteigen. Meine sind bei mir ja auch aufgekommen, als ich letzten Endes Deutschland verlassen habe, komplett aus dem System ausgestiegen bin. Der Kopf hat da auch rebelliert, weil ich habe ja da auch Neuland betreten. Aber da, und auch als ich gekündigt hatte, freiwillig, 30 Jahre öffentlicher Dienst, freiwillig Kündigung eingereicht, ähm, da ging es auch so um das Thema Ängste, wirklich Kündigung einzureichen und äh, dann kommen natürlich so die Gedanken auf, naja, was ist, wenn es mal nicht mehr so gut läuft, dann äh, denkt man an andere, die es schon mal versucht haben mit der Selbstständigkeit die dann wieder einen Rückzieher gemacht haben oder nicht die monatlichen Einkommen generieren konnten, die sie eigentlich wollten. Das resultiert alles daraus, wenn man irgendwas beruflich macht, auf selbstständiger Basis oder nebenberuflich selbstständig und Dinge macht, die nicht wirklich der eigenen Seelenessenz entsprechen. Wenn ich das mache, wenn du das machst, was wirklich deiner Seelenessenz entspricht, Deiner Mission, in meinem Sprachjargon, ist das der Seelenplan und du wirklich daraus deinen Seelenberuf erkennst, kreierst, dem Ruf deiner Seele auch wirklich folgst und natürlich auch deine Geldthemen heißt, dass du dir auch erlaubst, immer die Geldenergie in dein Leben fließen zu lassen, wie es braucht, wie du brauchst, um wirklich so zu leben, wie du möchtest. Wenn ich bei mir zurückblicke, das ist jedes Jahr immer weiter nach oben gegangen. Bei mir gab es keine Krise im Business, da gab es keine Umsatzeinbrüche, egal was da draußen war, kenne ich nicht. Warum? Weil ich mich einfach dafür entschieden habe, ich beteilige mich nicht daran und ich stelle mir immer eine Frage, was ist mein nächster Schritt, was ist mein nächstes Entwicklungspotenzial, wo ist meine nächste Mentorin an meiner Seite? Wo kann ich jetzt wieder investieren, reinvestieren, um ähm, ja, den nächsten Schritt zu gehen, um weiter zu wachsen, um mich weiterzuentwickeln, um größere, höhere Umsätze zu machen, um Next Level zu erreichen, um nächste Ziele zu erreichen, um noch freier und selbstbestimmter zu sein, als wir jetzt eh schon sind mit der ganzen Familie. Das sind die Dinge, die ich immer und immer wieder umgesetzt habe und bis heute umsetze. Die erste Zeit war das verdammt unangenehm, ja, weil ich ja komplettes Neuland betreten habe. Heute weiß ich, wenn es unangenehm wird, dann weiß ich ganz genau, okay, es wird unangenehm, das ist jetzt Next Level, was auf mich wartet, das ist jetzt mein nächster Schritt. Da darf ich jetzt mal tief ein- und ausatmen und auf geht's, Next Level, auf geht's. Genau. Das wollte ich mal nochmal hier zu deiner Ermutigung mit dir teilen, mit anderen Worten, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Wir haben immer die Wahl. Wir können uns immer wieder neu entscheiden. Und wenn wir mal mutig begonnen haben, unseren Weg zu gehen, Mut wird immer belohnt. Mir ist noch, und dir wahrscheinlich auch nicht noch nie jemand begegnet, der mal mutig versucht hat, etwas zu machen und nicht nur versucht hat, sondern es auch gesprungen, gemacht ist. Mir fällt gerade Fallschirmsprung ein, was wir mal für, vor Jahren gemacht haben oder auch mal über glühende Kohlen oder über Glasscherben gelaufen oder sowas, da sagt man ja nicht anschließend, boah, hätte ich das doch nur nicht gemacht, sondern man jubelt und klopft sich auf die Schulter und, und sagt, yeah, wie cool war das denn bitte? Das bereuen wir ja nicht. Das ist damit gemeint, Mut wird immer belohnt und wenn du einfach mal auf deine Seelenessenz hörst die Sprache, die leiser Sprache deiner Seele, die über Gefühle mit dir kommuniziert und der schon so lange Hinweis in Form von Frust, von Ärger, von Wut, von, von Depression, von Traurigkeit, Burnout oder was auch immer, der schickt, das sind alles liebevolle Hinweise von deiner Seele, hey, es wird Zeit, begib dich doch bitte mal auf deinen Weg. Und dann gilt es einfach auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Wenn ich heute in mich investiere, um Next Level zu gehen, ich atme da bei gewissen Beträgen auch immer mal wieder. Aber ich weiß ganz genau, je tiefer der Atemzug ist, mit anderen Worten, je höher das Investment, umso größer ist auch der Erfolg, umso größer ist Next Level angesagt, umso rascher geht es voran, umso rascher geht es weiter. Hallo Brigitte, hallo Michael, schön euch zu sehen, schön, dass ihr mich hier live erwischt. Genau, das wollte ich mal mit dir teilen, weil das gerade noch mal so aktuell die letzten Tage, ich immer wieder gefragt wurde, wie das geht, wirklich immer zu wachsen, sich an keinen Krisen ähm, zu, zu beteiligen. Mir ist das gestern tatsächlich im Gespräch, als ich das gefragt wurde, so bewusst geworden, Mensch, für mich gab es keine Krisen, für mich gab es auch im Business keine Umsatzeinbrüche, es ging immer stetig bergauf, immer Wachstum, immer Wachstum. Und erst recht natürlich die letzten zweieinhalb Jahre, weil ich mich daran nicht beteiligt habe, weil ich genau wusste, wo die Reise hingeht und da gegangen bin. Und ja, also wir haben immer die Wahl, wie wollen wir es haben. Wir können uns immer neu entscheiden, in die Richtung geht's, oder wir können uns natürlich auch dafür entscheiden, in den Ängsten weiter festzustecken, sich von den Ängsten leiden zu lassen, Kopfkino, was ist, wenn, traue ich mich, traue ich nicht, traue ich zu sprengen, traue ich nicht zu sprengen oder was da auch immer so im Kopf losgeht. Wenn ich mir eines angeeignet habe, ganz verstärkt die letzten Wochen, Monate, ich sehe irgendwo etwas, es fühlt sich gut an, erster Impuls, ja, okay, wenn es nicht sofort umsetzbar ist, Universum, wie ist es umsetzbar und ich finde in kurzer Zeit Möglichkeiten und Türe und Tore öffnen sich, damit ich es mir ermöglichen kann. Manchmal binnen Stunden, manchmal denke ich morgens an etwas, wo ich denke, ah, wäre ja cool, wenn und schon ist es abends zur gelebten Realität. Das ist etwas... Wenn wir mal genau wissen und Chef im Kopf sind, wie das alles funktioniert, wie wir Menschen ticken, wie das Leben funktioniert und uns immer dafür entscheiden, wirklich nächsten Level auch zu erreichen und nicht stehen zu bleiben, wirklich die Botschaften unserer Seele mal tatsächlich zu erkennen, ihr zu folgen. So, viel, so viele Wunder geschehen jeden Tag. Und das sind dinge die kannst du natürlich auch haben da bin ich definitiv die richtige mentorin an deiner seite wenn du jetzt auch eine neue wahl treffen möchtest heute durch die inspiration durch mich hier wahrscheinlich folgst du mir auch schon länger Ist wahrscheinlich nicht das erste mal dass du mich hier im video siehst oder beiträge von mir von mir liest oder mich beobachtest es hat alles seinen sinn und Deshalb denkt in dir, auch in dem ein oder anderen Bereich, ich würde ja gerne, aber, aber, aber. Und das so zur Ermutigung, löst dich von den Abers, kommitte dich für dich, für dein Leben, für dein Herz, für deine Seele, die dir schon so viele Botschaften geschickt hat und du wirst staunen, wie das Universum agiert und dir deine Lebenswirklichkeit auf dem Silber, manchmal auf dem Goldtablett ganz rasch serviert. Schreib mir gerne eine PN mit ähm, dem Text, ich will mehr wissen und dann lasse ich dir gerne mehr Informationen zukommen und dann freue ich mich, wenn du dich traust, auch in die Akademie, in eines unserer Programme zu, zu hüpfen, wo wir dich dann eben auch begleiten in dein freies, selbstbestimmtes Leben und die ganz große Bühne deines Lebens zu betreten und ja dich da draußen mit deiner Einzigartigkeit der Welt zu zeigen, wundersame Dinge geschehen zu lassen und mal dort in deinem Leben anzukommen. Du, dein Schatz, deine Liebsten, mit der Familie, mit all den Menschen, die du im Boot haben möchtest, kann ich dir aus eigener Erfahrung versprechen, die werden alle auch früher oder später mit dabei sein. Alles ist möglich für dich. Du hast die Wahl. In diesem Sinne. Habt noch einen schönen Abend, schreibt mir eine PN, ich will mehr wissen, ich lasse der Infos zukommen und dann lass uns gemeinsam durchstarten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ciao, ciao.